Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video, ich bin Stanode und dabei haben wir äh, Luca, Senpai, yeah. Skiller und Apfel und heute werden wir MM2 spielen, Disguise Mode und ja, lass einfach mal spielen, ne? Oh. Was hier los? bin ich? Du hast doch verkleidet als jemand anderes. hässlich aus. Jetzt wissen wir noch, wer wer ist. Ich hasse mein Leben. Ja, was warum? Warum? Wieso hast du dein Leben, hä? Ich verschlfe mir leid. Kann niemand- Wer frisst jetzt gerade? Ich? Ja, bitte, bitte in der <lacht> Während der Aufnehmen, was <lacht> du? <lacht> okay. mein ähm, Apfel ist tot. Aber, Aber ich nehme das nicht auf, hä? Ne? Du machst das. Das Apfel ist tot. Ja. Wo weißt du das, hä? Sag das, hä? Weil ich es gesehen habe, seine Schiffeswaffe. Ja, ha, ja, war bist da? du da? Nein, nein, nein, der hat wirklich Waffe. Ja, ah, okay. Der hat gar nicht okay. Okay, Skella, willst du etwas dazu sagen? Ähm. Äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh. Es schießt da irgendwo hin. Warte, du schießt einfach jemand ab, das bist du. <lacht> <lacht> komm her. Der ist oh, safe. Komm ich bin das nicht, hör auf jetzt. Tempai, komm her! Meister. Ey, was passiert? Ist ein Paar Mann. Sein. Was denkst du? Hey, hey, wer ist das? Wer ist geht, das? Hey, ja, ja, okay. Hey, Mann, es ey, kommt oh, runter, oh, ey! Krasser Schuss, krasser Schuss. Nichts passiert. Du machst wohl endlich Komm mal und Alle weg von mir. Ja, alle Abstand von hier. <lacht> alle Abstand von ihm. Weg. Der mit dem Granat. Okay, wenn okay, ran random shooting random shooting. Random shit. Random shoot scheme. <laughs> random shoot, <laughs> random, shoot. <laughs> <laughs> random sheet. random Geh weg! okay, okay, okay, komm runter. Ey! Mann, komm runter! Ja, ich hab's kapisch jetzt! Oh, oh, oh, Dennis kommt zu mir. Nein, ich hab keinen Bock auf die Dusche. Geh weg! Ich weiß der Mörder ist. Wer ist Mörder? Spaß. Du bist tot. <lacht> Senpai ist Mörder. Ups. Oh. Du weißt ja nicht, wer es ist. Ich muss jetzt du erschießen. Er schießen! Senpai, komm her! Stell dich! Stell dich! er ist, ähm, da! Er ist, ähm, violett. Senpai, komm her! Hallo! Hallo! Hallo! was Komm her! Oh! Wie tattet! Oh. <lacht> hey, Sepp, was haben wir gesagt? Ja, ja, ja. Wir sind family-friendly, was ist das? Oh mein Gott! Luca, best Sheriff aller Zeiten! Hallo! <lacht> was? <lacht> hey, kannst du das sehen? <lacht> Was ist mit seinem Kopf los? Was ist denn? Ja, dreht er sich, dreht sich Ja mann, auf s 3, lass feiern, Bruder Was, Bruder? Ja, er ist mein Bruder, ich seh schon nicht. Nur weil er rot ist, ist er nicht dein Bruder? Ja doch Oder vielleicht oh, Und Nur gewesen? weil du immer mit dem mit dem Dings, ähm, der Apex spielst ist auch nicht dein Bruder ja, doch. Nein. Ja, doch, er ist mein Bruder. Aus! Ein, Aus! Der Bruder von der anderen Mutter. <lacht> Was? <lacht> Bruder von der anderen Mutter, von der anderen Straße? Von einem anderen, von einem anderen Land. Wer ist da? Hallo? Hallo, wer ist das? Ey, Abstand! Hallo, wer ist das? Ey, Abstand, Komm <lacht> Hey, wer ist Abstand? Wer Abstand? <lacht> Wer ist <lacht> ich hab doch immer gesehen, was ich bin, aber ich habt ihn einverstanden. Hm? Du bist Hightech. Ich hab Hightech, ja, aber ich will unbedingt ein Graffiti. Wer, ist, wer, wer, hat, wer hat so blonde Haare? Nein! Ey, ey, was schießt Nein! Dann? Ey, Abstand, Abstand, ey! Nein! Nicht schießen! Das ist Random Killing! Es gibt einen Bann! Hallo. Oh, hey, dir? Ey, Abstand! Ey, Abstand, Mann! Der mit dem blonden Hahn wollte mich einfach beschießen. Ich hab nix gemacht! Aber du sagst, also, er ist Schach. Er ist das, wer hat ja ein Headset! Nein! Er hat eine Waffe! Er hat eine Waffe! Nein! Nein! Junge, der Fake Gun! Der Fake Gun! Ey Mann! Er hat Fake Gun! Nein! Nein! Fake Gun. Jetzt! Jetzt deine Chance! Spaß! Spaß, Spaß, hey, hey, Spaß, hey, hey. Spaß, nein, Spaß. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ist nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. nein, Ja! Du Camper, du Camper, ja! du bist Noob. Du bist Noob, du kannst doch spielen. Äh, oh, so ein schwarzer Mörder. Also, es gibt so Kind. Ich Ja, lock dich also nicht zu mir, Mann. Luca ist wieder mein Mörder, ja? Hi. Ja, guck mal, da ist der Doste Er ist im Kamin drin. Ne? Du! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh, da kommt zu mein mir! Ey, ey. Mach etwas dagegen! Du, du bist gut das Jahres das Ernsthaft. <lacht> er schießt hier. Dennis, sag du bist oder? oder du kannst ja, mit dem Lamborghini. Ja, ich bin bei einem Lamborghini. Hm. Wenn du nicht da bist. Wo ist die überhaupt die Waffe? Der kämpft dort. <lacht> der, der ist ja Mördermann. ich also hab drei Mann oder vier Mann hintereinander? Ich bin nicht Mördermann! Doch, du bist Mörder Ich hab eine Fake Gun. Ich hab ne Gun. Yep. Und wenn du jetzt die Waffe holst, bist du gestorben. Ja, also du hast eine Gun, aber wenn ich die Waffe hole, also die Gun. Ja, dann erschießt ich... dich nicht. Das macht keinen Sinn, weil du bist der Mörder. Doch. Und normalerweise Nein. hast du ein Messer in der Hand. Ich hab mal gar nichts in nicht nicht ich zeige mehr. auf Leute, Kämpfer. Hör auf, oh mein Gott, nein, wir werden die Aufnahme neu starten? Nein. Nein. Ja eben, dann hört auf zu beleidigen. <lacht> Komm, such mal. Nein, mach ich nicht. Easy win. Was für easy win, <lacht> du bist ein Kämpfer, mit deinem Headset. War, ich war die, ganze, ich, ich, ich war die ganze Zeit hier, ich war die ganze Zeit hier. <lacht> ja, klar. Ja, war, ja. ich war, also, ich, war, der war dort. Seppi, nein, ich war gar in der Nein, nein. nein. Ja, der war dort. Ich war dort. Was geht es denn da? Nein. Hey, doch, du bist einfach nur dumm. Oh. Dennis ist. Hey, nein, ich bin es nicht. Doch, ich hab im Messer gesehen. er hey, war oh, Junge. Ich hab nach ne <lacht> Wer ist da? Wie sieht Dennis aus? Wer ist unter der Treppe? Hallo. Wer ist da? ich, ich. Ich. Okay. Was lügt der? Spaß. <lacht> <lacht> ähm, Dennis, wie siehst du aus? Darf ich mal nur eins. so, tuch. lecker. Wer raus uh -huh. Das musst du selber wissen. Geh Ge weg. Wer ist das? Wer ist das? Oh. Weg, Apfel, weg, Apfel, Apfel, geh weg. We der Fake Gun. Äh, nein, ist nicht. Der Fake Gun, Willst der ist auf dem Fake Gun. Ich sehen? hab den ja, Knopf gesagt. Ich kann nicht schießen! Hä? Äh? Ja, eben, er hat Fake Was, Gun. Snoop. Er hat mit Fake Gun kann man gar nicht Der Fake der Fake Fake Gun. Okay, ich halte es in der Hand, ich halte es. Guck! Nee, nee! der Fake Gun! nee, Fake Gun. Der Fake Gun! der hat Fake Gun! Ja klar, Fake Gun! Er ist schon wieder meine Aufnahme! Oh los! Ich hab nur so sein gehört! Ähm, um, findest du nicht. Oh mein Gott. Oh, me. oh mein Gott. Oh mein Gott, Ich lauf gegen die Wand. Hey, Senpai. Du laufst, laufs gegen die Wand hier. Weg, hier Dennis, die, findest Dann nicht. Das Senpai ist ja nicht. normal, ne? Junge, ich nicht Ja, besser aus. Kemper. Ja, ja, ja. Ja, oh, ja, ja. Senpai findest du nicht. Senpai nicht. Das wir mal sehen. Ja, one, one, Senpai, one! Easy. Yeah. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ja, er hat. Äh, ich bin das ein Panier. okay. Läuft jeder mal, oder? ich kenn mich mit diesem Map aus. Was ist da los? Nein, kennst du nicht. Ja, doch, ich habe ihn gerade gefunden, was willst du? Äh, wer, wer ist Mörder? Oder wer wer hat das. Wer ist. Wer ist da blau? Weg mit dir. Geht <lacht> oh mein Gott! Erstmal jeden Toten. Okay, ich hoffe. Ich hoffe, hoffe das. Alter. Oh mein Gott, nein. <sach> was ist los? Nix, ist auch nix. Ich bin tot. Lukas Mörder. Lukas Mörder. Denkst du? Denkst du? Lukas ist tot. Lukas ah, Lu nee, Luka ist tot. Lukas ist tot. jetzt geh es backtasen. Oh, jetzt geh back es Okay, okay, das war nicht Lukas. Das war nicht Lukas. ein paar. wenn du ihn jetzt nicht findest. Ach, eigentlich Ach kann ich nichts machen? Ach, ein Paar ist Mörder. Oh! Oh! Oh nein! <lacht> Aber das ist eh der <lacht> einzige die Ich glaub, die, die keine mehr. mehr. Kannst du mir wenigstens sagen wo die Waffe ist? War's wohl. Zu weit von dir entfernt, sag ich nur mal so. Alle sind tot, außer du und Senpai. Okay dann lass mal. Oh AHHHHH! Ah! Ah! Was ist das? Was denn? Du... <lacht> okay, Abstand du Schieße. Was zum so, doch, doch nicht. Wieso? Du bist Mörder. Was für ein äh Random Konto. Killer, Junge, du hast keinen Beweis! <lacht> ja, doch. Doch. Du hast <lacht> einen Beweis. Ja, und was war der Beweis? Ah, ich hab so innocent gespielt. <lacht> du hast nicht gesagt, dass du, du? du. hast gesagt, dass du Mörder warst. Ich habe gar nichts gesagt, dass ich Mörder wäre. <lacht> Nicht einmal ein Wort davon aus dem Mörder, aber ich habe nicht gesagt, dass ich Mörder wäre. Ey, Mann, was kämpfst du? Ich Geh mal raus. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert diesen Kanal. Und wenn ich ihr noch mehr... die Glocke zu klicken. Ja, okay, das wäre mal etwas. Wenn ihr selber in einem Video dabei sein wollt, äh, joint Discord-Server, Link unten in der Beschreibung. Nicht schon gesagt, äh, oh mein Abonniert diesen oh. Kanal. Bla bla bla. Und ja, bis bald und ciao.